Damit herzlich willkommen zum Review des neuen iPhone 5 wir haben jetzt hier drei verschiedene Handys aufgebaut, zumindest die Kartons davon äh, und da fällt direkt als erstes mal auf vom iPhone 5 und, äh, dass, der, dass das schwarze Handy jetzt in einem schwarzen Karton, in einem komplett schwarzen Karton geliefert wird und das weiße in einem komplett weißen Karton äh, dann ist der Karton generell größer geworden sowohl in der Breite, in der Tiefe, als auch in der Höhe, was vermutlich an dem aufgeräumteren Innenleben liegt, wozu ich aber gleich noch kommen werde. So, nach dem Kartonagenvergleich, wie ich es mal sagen möchte, jetzt mal ein direkter, eine direkte Ansicht des neuen Kartons. Er ist größer, das haben wir gerade eben schon gemerkt, passt kaum noch auf die Kamera drauf. Dann haben wir auf der Frontseite das iPhone. Man, man erkennt jetzt direkt keinen, keinen großen Unterschied. Einziger Unterschied, den man vielleicht sehen kann, ist, dass anstatt vier Symbolleisten, jetzt nur, oder vier Symbolreihen, jetzt fünf auf dem Display sind. Ansonsten sehen die Kartons eigentlich relativ gleich aus. Dann auf der rechten Seite eine schlankere, eine schlankere Schrift als vorher, iPhone 5. Auf der ja, Oberseite ein Apfel, genauso wie auf der Unterseite und auf der linken Seite nochmal iPhone 5. Auf der Rückseite eine Menge Daten, 16 GB, irgendwelche komischen Texte. iPhone 5 weiß, 16 GB, designed by Apple in California, assembled in China. Hier noch ein paar Hinweise zum LTE und anderen Sachen, die kein Mensch interessieren. Gut, kommen wir zum Innenleben. Da, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha ja, komm. So, hier dieses kleine Ding zum, das sozusagen das Bett, wie ich es nenne. Äh, Kurzanleitungen inklusive dem Pinösel zum rausnehmen der nano und Aufkleber. Gut, äh, dann, wie ich gerade eben schon sagte, der Karton ist dicker geworden. Was am aufgeräumteren Innenleben liegt und auch daran, dass wir jetzt ein Transportcase für die Kopfhörer haben. Gut, Power Adapter, wie bei jedem anderen iPhone, der ist gleich geblieben. Dann hier der neue Anschluss, das haben wir. Das ist der Lightning-Anschluss, den kann man beidseitig in den Anschluss äh, oder in die Buchse vom iPhone reinstecken. ja, USB auf Lightning eben, Das Kabel ist gleich lang geblieben. Einziger Unterschied: Der Adapter ist kürzer geworden oder ist kleiner geworden. Gut, dann jetzt zu den Earpods, zu den neuen Kopfhörern, die Apple seinen Geräten jetzt beilegt. Die sind wirklich angenehmer zu tragen. Der Sound hat sich auch wesentlich verbessert. Ich finde den Preis von 30 Euro jetzt schon gerechtfertigter. Die Verarbeitung ist gut. Einziger kleiner Minuspunkt, sie sind nicht so gut geräuschisoliert wie andere In-Ear-Kopfhörer mit diesen Gumminöppeln vorne drauf. Ansonsten aber sehr gute Kopfhörer. Auch in einem kleinen schicken geliefert mit einem obligatorischen Apfel hinten drauf. Ja, gut, ist schwierig die wieder da reinzukriegen, aber klappt. Das war dann der Karton, dann kommt der weg, wie man sieht, ist er auch hier, wir haben einzelne, egal, weg. Das Handy, das Handy an sich, Äh, ja komm, so, gut, verglichen mit dem schwarzen können wir jetzt hier sehen? Schon mal äh, hier sieht man den Näherungssensor oder den Belichtungssensor. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, welcher es ist. Und die Kamera kann man besser sehen. Gut, das sind dann aber auch die Frontunterschiede. Äh, ja, beim iPhone 5 ist der Rand oben und unten kleiner geworden, damit das Handy mit dem 4-Zoll-Display nicht noch größer oder länger wird. Es ist ja nicht wirklich breiter geworden, sondern einfach nur länger. Auf der Linken Seite haben wir wie bei allen iPhones zuvor den Stummschalter. Ja, bleibt stehen, super, klappt. Stummschalter und die Laut Leiser-Knöpfe. Ja, sonst nichts. Auf der Rückseite können wir hier sehen, genauso wie der Rand beim Schwarzen, ist, der, ist die Rückseite hier in Anthrazit gehalten, in einem extrem dunklen Grau und hier in Silber. Dann auf der rechten Seite den sim slot Nano-SIM wie gesagt. Dann die Oberseite, dort haben wir jetzt nur noch den Standby-Knopf. Die Kopfhörerbox, der 3,5 mm Klinkenanschluss, ist nämlich ja, komm, fokussier, ist nach unten gewandert. Zusammen mit einem neuen Mikrofon und einem neuen Lautsprecher, bei beiden Handys, klar. Äh, hier, hier der Lightning-Anschluss. Die, die Mikrofone sind besser, die, Telefo die, die Telefonqualität hat sich definitiv verbessert. Ja, gut. Kommen wir jetzt mal zum Inneren des iPhones. Gut. Auch äh, wenn das iPhone 5 seinem Vorgänger doch sehr ähnlich sieht, haben wir doch ein paar äh, Hardware-Änderungen im Gehäuse selbst. Das ist ja klar, sonst wäre ja kein neues iPhone auf den Markt gekommen. Zuerst mal, wie bekannt, ein 4-Zoll-Display. Die Pixeldichte dabei bleibt von 326 Pixel per Inch. Ähm, da das iPhone länger geworden ist, hat sich die Auflösung verändert. Das heißt, wir haben jetzt 1136 Pixel mal 640 Pixel. Kommen wir dann mal zur nächsten Hardware-Änderung. Die Frontkamera hier oben ist besser geworden. Kann jetzt Filme, also die Kamera, kann jetzt... Uhuhu, haha, kann jetzt also... Filme mit 720p aufnehmen. Das ist eine 1,2 Megapixel Kamera. Vorher war sie mit VGA Auflösung. Die Kamera auf der Rückseite hat sich im Gegensatz zum iPhone 4S nicht verändert. Ist die gleiche. Einzige was verbessert wurde ist ein besserer Bildstabilisator. Äh, dann äh, gibt den oder ist die zentrale Einheit in diesem Wunderwerk der Technik nun ein äh, besserer Prozessor, und zwar ein A6-Chip mit, mit 4x1 GHz und gleichzeitig, glaube ich, auch Quad-Core-Grafik. Heißt, die Grafik hat sich auch verbessert. Gut, ähm, dann eine weitere Änderung ist eine bessere Batterie. Wir wissen ja noch, das iPhone ist... Schmaler jetzt, das heißt die Batterie wurde auch noch dünner gemacht und leistungsstärker. Laut Apple hält das Handy im stand bei jetzt 225 Stunden im Gegensatz zum iPhone 4S mit 200 Stunden. Die WiFi-Dauer von 10 Stunden im Gegensatz zum iPhone 4S von 9 Stunden wurde jetzt nicht großartig aufgestockt, wobei die äh, 3G-Benutzung von 8 Stunden doch 2 Stunden mehr sind als beim iPhone 4S mit 6 Stunden. Nachdem ich äh, gerade eben die Haupt-Hardware-Neuerungen vom iPhone 5 beschrieben habe, komme ich jetzt mal zu dem, also den eigentlichen, zu den größten Änderungen, und zwar die Änderungen, die mit iOS 6 auf viele Apple-Geräte gekommen sind. Nicht auf alle, aber auf viele. Zum Beispiel das iPhone kann iOS 6 ab der Generation 3GS, auf dem 3GS kann installiert werden und auf alle neueren geräte bei dem iPod Touch das ist das, glaube ich, die vierte Generation, auf die iOS 6 kann und bei dem iPad ab der zweiten Generation. Gut, ähm, ein paar Neuerungen, die mit iOS 6 auf das iPhone gekommen sind, sind, oder zumindest mal eine der größten Neuerungen, ist das neue Kartenmaterial von Apple. Hier. Ähm, sie arbeiten jetzt nicht mehr mit Google Maps zusammen, was ich schade finde, denn diese TomTom-basierten Karten auf dem neuen iPhone oder auf dem neuen iOS sind an vielen Stellen leider noch fehlerhaft. Auch die Navi-Funktion, mit der sich Apple gerüstet hat, sind dies. Ja, gut, in Deutschland mag sie ganz ganz sinnvoll sein. Ich habe sie noch nicht ausprobiert, ich weiß nicht, wie sie funktioniert, aber von der reinen Struktur her in Deutschland sinnvoller als im Ausland, weil diese App mit Internet funktioniert und nicht mit GPS, obwohl ein GPS-Sender im Gerät enthalten ist. Ja. Ähm, ja gut, okay, ähm, grafisch gesehen sind die Karten, ich kann mal ganz kurz hier ein bisschen näher ran, sind die Karten echt schön anzusehen, ähm, hochauflösende 3D-Ansichten von New York in dem Fall jetzt hier, die kann ich auch ausschalten und auch hier sehe ich das Ganze sehr detailliert, in, auch mit Schatten. Einziges Problem hierbei ist, da gibt es ein Beispiel. In Köln am Rhein steht eine Gasstation. Die wird von diesen Karten als Tankstelle angesehen. Straßen sind falsch ausgeschildert. Das ist halt sehr schade, weil äh, eigentlich eine sehr. Äh, mit mit TomTom-Karten hat es eigentlich, eigentlich großes Potenzial, zu einer guten Karten-App zu werden. Und auch wenn ich mir das hier so angucke, ähm, diese 3D-Ansicht, die doch wirklich schon sehr sehr spektakulär ist, lädt auch im 3G-Netzwerk innerhalb von weniger als 30 Sekunden 20 Sekunden lädt auf jeden Fall sehr schnell auch im 3G-Netzwerk gut das waren dann die Vor- und Nachteile von einer der größten Neuerungen dann haben wir noch eine weitere Neuerung hier drin die ich auch sehr schön finde, die man aber auch hätte anders machen können und zwar die App Passbook hier. Hier auf dieser App kann ich Bordkarten, Eintrittskarten, Kundenkarten, Coupons und andere Sachen speichern, die ich über den App Store da drauf spiele oder kaufe. Die werden dann, äh, zum Beispiel, Beispiel Bordkarten, äh, die werden dann am Vorbeigehen, im Vorbeigehen am Gate äh, gescannt, äh, gescannt über einen QR-Code oder einen Strichcode, was ich schade finde, weil man das Ganze mit NFC auch noch äh, zukunftsweisender machen könnte indem man einfach einen Chip ins Handy einbaut, mit dem man dann dem man kurz an Lade oder das Handy kurz an, einen, an eine, ach, eine Station hält und das Ganze dann abbucht oder aktiviert. Gut, das war dann auch diese App. Dann ähm, kommt mit iOS 6 auf die neueren Geräte wie das iPhone 4S und den ganz neuen iPod Touch, den iPod Touch der fünften Generation und das iPhone 5 eine neue Version von Siri die hat sich laut Angaben verbessert, sie ist auch besser geworden, da gebe ich recht, da gebe ich, gebe ich Apple recht äh, zum Beispiel kann sie direkt Apps ansteuern, was vorher nicht laut Siri nicht erlaubt war, sie kann jetzt Fotos machen, sie kann die Apps direkt ansteuern äh, Sie ist allgemein sinnvoller geworden, als die dämliche Frage, mit der sich Apple am Anfang da ins gute Licht gerückt hat, brauche ich heute einen Regenschirm? Das kann ich meistens auch sehen, wenn ich aus dem Fenster gucke. Äh, aber generell gibt es ein paar Erneuerungen, zum Beispiel auch, sie kann Fußballergebnisse anzeigen und reagiert einfach intuitiver auf das, was man von ihr verlangt. Kleiner Nachteil, vielleicht macht sie es jetzt, in den Videos davor hat sie es gemacht, sie ist ein bisschen hakend. Zeig mir die Fußballergebnisse von letztem Wochenende. Das Team FC Nürnberg wurde gestern vom Team Eintracht Frankfurt vernichtet. Das Spiel ging 1 zu 2 aus. Zeig mir die Fußballergebnisse von letztem Wochenende. Gut, das habe ich noch nie gehört von ihr, aber eigentlich wollte ich die kompletten Fußballergebnisse. Zeigt mir die Fußballergebnisse von letztem Wochenende. Die Mannschaft FC Nürnberg wurde gestern von der Mannschaft Eintracht Frankfurt 2 zu 1 geschlagen. Das finde ich jetzt wirklich ein bisschen komisch. Naja, okay, gut. Probieren wir mal was anderes. Öffne die Kamera. Gut, das klappt. Die kann also jetzt auch Fotos machen geht alles ganz gut äh, öffne Tempelrun das klappt, weil mit der englischen Aussprache hat sie an manchen Stellen ein paar Probleme und jetzt passiert das was ich gerade eben beschrieben habe, nein doch nicht du scheinst keine App mit dem Namen zu haben. wie gesagt sie scheint im deutschen ein paar Probleme mit, den, mit der englischen Aussprache zu haben äh, Tempelwarren habe ich nicht gesagt vielleicht probiere ich es mal anders Warum hast du mich, Siri? Öffne Tempelrun. Du scheinst keine App mit dem Namen Tempelruinen zu haben. Kein Tempelrun für das Handy. Tempelrun. Ich habe zehn Tempel gefunden, neun davon sich in der <lacht> Ja, okay. Dankeschön. Gern geschehen. Gut, also äh, sie hat, wie ihr gesehen habt, ein paar neue Funktionen. Kleine, ha kleine Haker sind dabei. Ich schätze mal, dass es auch diese mit dem nächsten Update das äh, erfahrungsgemäß eigentlich innerhalb der nächsten zwei Monate rauskommen sollte, dass die dass kleine Mängel in iOS 6 damit dann auch wieder behoben werden. Gut, das war's dann von mir. Ich hoffe, ich habe euch die Entscheidung beim Kauf eines iPhone 5 ein bisschen erleichtert. Dann bis zum nächsten Mal.